Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Heute ist es soweit, wir bekämpfen die Top 4. Wir sind hier im Indigo Plateau. Und ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, kann ich sagen. Nicht viel. Zum Beispiel habe ich jetzt nicht gelevelt oder so. Ich würde sagen, wir lassen einfach die Level so wie die sind. Eingekauft habe ich auch nicht, aber ich habe ein bisschen Platz gemacht. Die untergründe Items, die wir gar nicht gebrauchen können, habe ich rausgetan. Wir werden das jetzt machen mit 26 Belebern. 27 Hypertränke, das sind zwar wenige, aber wir haben ja auch noch Supertränke. super -Tränke, wir haben noch Limonade, Sprudel, dann haben wir noch Woodcakes, Top Genesung, Top Trank. Also wir haben auf jeden Fall noch ein paar Sachen zum Heilen außer Hypertränke. Und die Hypertränke werde ich wahrscheinlich auch nur im Kampf benutzen und den Rest außerhalb. Und äh, haben wir natürlich Eva, damit wir die AP aufladen können, falls wir irgendwelche Attacken. Sonderbonbon, vielleicht benutze ich den noch, ich weiß es noch nicht Top Ether ist äh, Ether, aber besser Top Genesung steht KP und Status wieder her Ist sehr nützlich, Top Trank, einfach vollständig KP auf Super Heiler sind, sind sehr wichtig Ich habe nur dann nur 11 jetzt dabei Ich hoffe, das ist aber nicht so schlimm Hier wieder bei AP Moment Elixier und Elfa sind anderes items Fühlt die AP um 10 auf Elixier für Aller. Ah, Aller AP. Okay. Ja gut, das ist gut. Äh, und ansonsten, den Rest ist, glaube ich, ziemlich selbsterklärend. So. Und dann würde ich sagen, sind wir bereit für die Liga. Wenn wir jetzt hier reintreten, gibt es kein Zurück mehr. Aber ich bin ready. Ich bin dort dazu gemacht. Es gibt keinen Kommen mehr. Und der erste Gegner ist der hier. Hier ist überall Eis würde man meinen ein Eis-Pokémon. Aber, hat er die dann auch? Ich weiß schon, wen ich nehmen werde. Ich werde nämlich Melli nach vorne tun. Aus einem ganz bestimmten Grund, die werden nämlich jetzt gleich sehen. Willkommen in der Pokémon-Liga, Mike. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Willi. Ich habe die ganze Welt bereist, um meine Psycho-Pokémon zu verbessern. Und schließlich habe ich es in die Top 4 geschafft. Ich werde ständig besser. Verlieren ist keine Alternative. Ja, man würde meinen, er hat Eis-Pokémon, aber nein! Er hat Psycho-Pokémon. Willi. Willi Walker. Mit seinem. Tattoo. Und der Grund, warum ich Melly vorne habe, ist aus dem Grund, weil Melly hat Biss. Und das wird sehr hilfreich. Koch Das ist kacke. Ich werde versuchen, ähm, nicht vorzuspulen. Außerdem werde ich äh, versuchen, alles in der Top 4, also alle vier Top 4 Lieder und der Champion, alles in eine Folge zu packen. Wenn es nicht klappt, mache ich ja halt zwei Folgen draus. Das war auch nicht so schlimm. dass du Bescheid wirst, falls ich nicht alles in die eine Folge zeigen werde. Verdammt. ich glaube wenn ich jetzt einmal. Yes, okay, treffe. Dann ist jetzt down, ne? Gut. Ich weiß nicht, ob ich heilen soll, aber ich mach genug damage Gut. Oh, Rosana? Hm, hat Eisattacken. Müssen wir aufpassen. Ja, ja. Schreit doch ein bisschen rum. Äh, wie viele Leben brauche ich? Ich brauche... Äh ja, ich glaube, Supertrank würde rausreichen. Ja. Klappt. Chinese, wie viel Damage macht das? Ich bin nicht so viel. Oh doch, oh Gott. Okay, das macht sehr, sehr viel Damage. Ich bin zwar schneller, aber deswegen ist es Ich bin Underlevel, merke ich gerade. Oh Gott. Ähm, das ist keine gute Idee, was ich jetzt gerade mache, aber. Ich wechsle jetzt rüber zu Flamesack. Weil Flame Verteidigung ist besser. Als sonst billig, das ist das Problem. Dachte, ist oh, nein. Oh, machst du so viel Damage? Holy. Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Rauchwolke wäre ganz gut. Accuracy runter, soweit ich weiß. Ne, das macht auch Rauchwolke. Genau. Oh, das ist doch tot, oder? Ich bin sowas von tot. Das überlebe ich nicht. Ja. Okay. Dann werden wir gleich wieder beleben müssen. Verdammt. Äh ich traue mich nicht komm machen wir noch mal rein vielleicht treffen wir volltreffer mit bis ich weiß es nicht so wenig Damage okay perfekt Das ging daneben dann heile ich mich noch mal tatsächlich Limonade Trink die Limonade Trink sie und stärk dich auf Oh no das das macht so viel Damage Warum Okay, die Hälfte ist weg Die Hälfte ist weg Okay, sehr, sehr gut Einfach rauf, einfach rauf Wir müssen einfach raufballern Rosanna ist ein, äh, kein so schlechtes Pokémon wir mal denken Yes, ist ausgewichen Komm schon Yes Gut gemacht, Melly Stolz auf dich Okay, super Ähm bei Oh, nein, Pflanze. Ich wollte gerade sagen, oh, ich habe ich hab einen vollpunkt für dich, aber ich nee, habe ich nicht. Es ist tot. Ist dead. ja, dann ähm... Ich, sehr, sehr gut. ich brauche so lange jemand anderen, der standhalten kann. Das macht einfach mal so lange Ampharos. Und Coco hat den ähnlichen Schrei wie Rossana. Warum merke ich das? Wie ist er jetzt? Interessanter Sprite übrigens von Coco bei. Sehr, sehr interessant. Okay, wir beleben Flamesack wieder. Aber nämlich ein schönes Feuer-Pokémon. Dieses dieses Kokowai. Ich hoffe, Amphi überlebt das. Komm. Okay, Amphi tankt das ist ziemlich gut. Da kommt jetzt Flamesack rein. Ich hoffe, er macht nicht so viel Damage auf Flamesack. Eigentlich müsste er ja, ne? Ach, verdammt. Ich würde das nicht schon direkt killen. Das habe ich befürchtet. Äh, mh, ja, pack an die rein. Ich kann nichts anders machen. Dann macht Donnerwelle. Das war ganz gut. Yes, trifft. So, schön paralysiert. Greift eventuell nicht an. So, und jetzt machen wir das Gleiche. Wow. Jetzt machen wir das Gleiche nochmal. Da sprühe ich jetzt auch vor, weil das ist mir jetzt langweilig. Hm. Uh, wechsel einfach raus, wechsel einfach raus, Okay. Er ist paralysiert. Ja, ist schon gut, das ist schon ganz, ganz gut. Flammenrad! Für den Maximum Damage! Oh, das macht das war mehr Damage als ich erwartet habe. Das ist gut. Wir sind leider wirklich auch underleveled. Mist. Das ist nicht so gut, dass wir underleveled sind. Oh Maybe? Kannst du was ausrichten? Windstoß. Ja, macht halt leider nicht so viel Damage, das Problem. Oh. Und ich bin wahrscheinlich One-Hit, oder? Das ist ja sehr effektiv und es ist auch overleveled. Ja, natürlich macht es One-Hit. Ah, ich verschwende so viele Beleber! Okay. Läuft auf jeden Fall nicht gut. So, jetzt muss Luke ja alles reißen. Hm. Fliegen. Wir wollen die App nicht verschwenden. Ha, hier bauen wir deinen Anfang an Lugia nehmen sollen. Deshalb 40 und hat eine Flugattacke. Egal passiert. Zeitpunkt noch. Noch ein Xatu. Hm, ich mit Lugia drin? Not, not. Ja, ja. Äh, ich kann mal gucken, wie viel Fliegen machen. Weil ich glaube, xato ist nur psycho oder das ist psychische Ich glaube psychoflug ja. Ja, dann könnte ich Amphi reintun. Ja, da Lugia macht auch ganz viel Damage. Ah, komm, Zustall. Ah, so ein Bullshit. Bis hier was? Ah ne, Amphi ist fast tot. Ah, da bleibt das Problem. Okay, ich habe gerade hab überlegt, warum nehme ich einfach Amphi rein, aber jetzt weiß ich wieder warum. Ah, schlag die doch nicht selbst, Lugia! Oh Gott, ja, Vorspulen macht nicht viel Damage. Komm. Flieg bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, mhm. Dankeschön. Ja, Psychkinese ging daneben und wir Flieg. Nice, das ist das Problem, wenn man verwirrt ist, wenn man Fliegen ansetzen will, musst du zweimal. Das, ja, abwarten. Na ja, komm, weg damit. Wir wissen alles. Kaskade. Nein, er, ver er verwendet seinen top trank Oh, verdammt. Ja, die haben halt alle auch sehr gute Heilungs-Items, die ganzen Druck-Mitglieder, ja. das ist das Problem. Hm. Hm. Ich glaube High-Item ein, aber vielleicht nicht in Hypertrank. trank weißt du was, komm. Mach einfach, wir brauchen einen Amphi. So, ich Genese, ja, ja, mach nicht so viel. So, jetzt Amphi reinholen. Du, du, du. Oh Gott, der erste Kampf dauert schon so lange. Ich habe nicht gedacht, dass der erste Kampf so schwer wird für mich. Das habe ich nicht erwartet. Donnerschlag. Ich muss jetzt Volltreffer reinhauen. Tut zwar nicht, aber es erledigt trotzdem den Job. Perfekt. Was hat jetzt Pokémon? Lamus, können wir direkt drin bleiben, das Wasser. Bye bye. Mit 41, ich bin so underleveled. Das macht nicht mal Wanted, Das macht nicht mal Wanted, So schlecht bin ich. Verdammt. Okay. So, weg mit dir. Wollen oh, wir vielleicht Kopfschuss einsetzen sollte, deswegen der AP. Ach, ja, einfach. Sehr yes, Level 40 für Amphi. Sehr, sehr gut. Und damit haben wir Willy besiegt. Gar nicht mal so gut. Ich, ich kann, ich kann es nicht glauben. Auch wenn ich besiegt wurde, werde ich an meiner Überzeugung festhalten. Ich werde weiterkämpfen, bis ich besser bin als alle anderen Trainer. Mike, schreite voran und lerne die Grausamkeit der Top 4 kennen. Okay. Hier würde man jetzt denken, ja, der transport war diesmal mal Bäume. Aber das hat er nicht. Äh, uh, heilen, bitte. 80 KP. Weil kriegt, äh... Uh, was haben wir schon Na ah, ich Ah, 80 KP gehalten. Ah, verdammt. Uh, rechnen muss man auch können, Mike. Lüger braucht eigentlich gar nicht mal so viel Heilung. Weil er kann er Genesung. Äh, uh, ich brauch Beleber. Habe ich Beleber? Ganz viele? na ja, es geht. Also ich hoffe, die Beleber reichen am Ende aus. Für alle. Das wäre halt kacke, wenn nicht. So, erstmal alle heilen. So, ich bin ein bisschen vor. Ich möchte euch hier nicht lang sein. Ja, komm, setz den Supertrank ein. Amphi und Frameser brauchen wir noch heilen. 60kp. Amphi kriegt die 60kp. Das war dumm. Könnte, wenn sie besser gebrauchen können? Egal. habe ich keine schwachen Highlights mehr ne? mist das mehr schwache items ja, da müssen wir jetzt beträchtlich benutzen komme ich nicht drum nicht schlimm aber ist halt so okay ich weiß was der pokémon hat deshalb äh, muss ich kurz gucken war das flame den ich rein tun wollte oder war das jemand anderes warte wen wollte ich denn reintun Vergessen, aber ich glaube, ich tu mal Flamesack rein. Ist keine schlechte Idee, den Start immer noch ein nach vorne zu tun. Okay, fangen wir an. <lacht> ich bin Koga, einer der Top 4. Da ich ein Ninja bin, lebe ich in der Dunkelheit. Mein komplizierter Stil wird dich verwirren und vernichten. Verwirrung, Schlaf, Gift. Auch du wirst ein Opfer meiner hinterhältigen Strategie. <lacht> Bei Pokémon geht es nicht nur um Kraft allein. Das wirst du noch herausfinden. Ja, mein lieber Koga hat Gift-Pokémon. Und Käfer-Pokémon. Und weil er Käfer-Pokémon hat, habe ich Flamesack vorne getan. Da zum Beispiel. Die meisten Pokémon, die hat, sind Käfer und Gift. Und nicht nur Gift. Deshalb ist Flamesack eine gute Wahl. Hoffentlich erlernen wir ein neues Level-Up. Das finden wir zumindest ganz gut. Können, yeah. Aber ich glaube, Kuga wird nicht so schwer, ganz ehrlich. Dass will jetzt so lange gebraucht hat, ist halt Pech, würde ich sagen, aber passiert so. Geht down. Und Level 39. Yes. Wir brauchen jedes Level, was wir bekommen können. Sehr, sehr wichtig. Okay, als nächstes kommt. Vorstärker. perfekt. Ding hat eine FIFA-Schwäche gegen Feuer. Wir müssen nur aufpassen, weil das Ding... Hat Explosion. Bringt sich selbst um. Wir kriegen dafür sehr, sehr viel Damage. Vielleicht sterben wir dabei auch. Deshalb hoffe ich, dass das direkt killt. Ich wollte gerade sagen, das Ding ist eigentlich ein Tank, aber vielfach Schwäche. Easy. Was hat es noch? Slymork. Da ist das einzige Pokémon aus seinem Team, was nur Gift, was Typ Gift ist. Wo ich jetzt nichts wirklich was gegen habe. Was aber nicht schlimm ist. Mach ein bisschen Rauchwolke, kannst du sowieso nicht angreifen. Da kannst du uns wahrscheinlich auch nicht vergiften. Okay, wäre es easy. Ganz, ganz viel Einfach. ein oh, Komprimator. <lacht> Kennes Männchen. Oh, ist... Ah, da kann ich also keine... Oh, okay, okay. Äh, uh, uh, ich mach mal Flammrad. Ich glaube, Flammrad macht jetzt mehr Sinn als weiter... Ach stimmt, ich wollte ich wollte ja die TMs machen. Tut mir leid, hab ich habe mich jetzt ganz vergessen. Egal, machen wir ohne TM-Attacken. Genau das wollte ich eben nicht. Oh, jetzt habe ich vergiftet. Ich glaube vergiftet mache ich aber erst nach dem Kampf weg. Ich glaube, da bin ich jetzt zu faul für. Wem ist jetzt, glaub, ich glaube ich treffe ihn nicht so gut mit den Attacken, weil er Kopf angesetzt hat. Ja. Eigentlich müsste ich mehr Damage machen. Oh nicht Matschbombe. Ekelhafter. Ja, Slimebox sollte man nicht unterschätzen. Und vor allem jetzt, wo ich fast tot bin. Ich tu mal Gara, äh, Red rein. Matchbombe. Oh, es macht viel zu viel Damage, das bringt nichts. Äh... Uh, Lugia. Lugia könnte noch was... Ah, oh, nice, es ging daneben. Perfekt, okay. Luger könnte noch was anrichten, zum Beispiel mit Fliegen? Dann trifft es mich nämlich damit nicht. Und dann treffe ich mit Fliegen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Verdammt. Das macht sehr viel Damage. Oh nein, Vergiftung! Oh, Lugia, warum? Kriege ich eigentlich Vergiftung Damage? Ja, in der Luft, ja, kriege ich, okay. Und, bis down, oder? Yes! Slimebox down, perfekt. Woo, Das Ding ist stark. Oh Mann, So, jetzt können wir wieder Flamesack benutzen. Perfekt. Direkt einfach Flammerat reinsetzen. Das ist nicht stirbt direkt, oder? Es kann gut sein, dass es nicht stirbt hoffentlich. Ah, leider nicht, leider nicht. Vergiftung, ja, das macht die, die mich ziemlich down. Ja, nee, natürlich. Weg vom Fenster hier. Ciao, Flamesack, Was sieht sich. Was, oh, ich überleb das? Ich überlebe das? Ist Oma einfach schwach oder ist einfach Rossana und Xatu stark? mit so nicht gibt ich jetzt mal. Oder haben wir gerade einfach resisted das so Ach, keine Ahnung. Weg von dir. Weg mit dir. So. Bye bye. So, ich die aus müsste ich cutten und einen zweiten Teil machen Der Rest der Liga x Bart. Äh nein, dann nicht drin bleiben. Oh, bitte spät. Äh das Ding ist äh, Giftflug. Das wir einfach warten rein. Doppelteam, ja, da macht dann ein Doppelteam, bist halt doppelt dabei, ja, ja, bist immer schneller und schneller, Donner, na, ah, schade, okay, oh, yes, Donnerschlag, bam, komm schon, nur viele wird runter, mach One-Hit, nein, komm schon, ja, stimmt, der Donner-Top-Genesung stimmt, ja, ist okay, dass das jetzt einsetzt, ist, ist vollkommen okay, weniger Damage gemacht als vorher, warum auch immer. Nein! Warum oh extra nicht, dass er mich doch vergiftet, bevor er stirbt, aber das war genau sein Ziel. Ah! Boah, jetzt greift doch an. Ja, ja, bla bla. Boah, ich greife doch nicht an. Komm schon. <lacht> yes. Okay. Das war das zweite Kampf, der lief besser als der erste, trotzdem nicht gut. Und damit haben wir Konrad auch besiegt. Ah, du hast dich als würdig erwiesen. Ich habe alle meine Register gezogen. Alles war umsonst. Ich muss meine Fertigkeiten verbessern. Betritt den nächsten Raum und stelle dein Können unter Beweis. Okay. So, bevor ich das mache, gehe ich heilen. Hm, ja, jetzt brauche ich noch ganz viele Hyperheiler. So, perfekt. Vergiftung wird aufgelöst! Was brauche ich noch? Äh, nichts mehr. Haben wir ein bisschen Heilung gebaut, aber ich habe jetzt nichts ein, ein, ein Schwaches. Zum einen. Okay! Dann werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich den Rest machen. <lacht> Weiter geht's. So, man würde meinen, ja, hier ist mein Lava, er hat äh, Feuer-Pokémon. Aber das ist komplett falsch. Die hat er nämlich nicht. <lacht> nein, hat er nicht. Hat er nicht. Nein, nein, nein. Ich möchte vergessen, wenn ich nehmen wollte. Hm. Weil ich glaube. Okay, auf geht's. Ich bin Bruno, ein weiteres Mitglied der Top 4. Ich trainiere, bis ich erschöpft bin, da ich an mein Potenzial glaube. Auf diese Art bin ich so stark geworden. Kannst du unserer Kraft widerstehen? Hä? Ich sehe, du fürchtest dich nicht und siehst entschlossen aus. Genau richtig für den Kampf. Bereit, Mike? Du wirst dich unserer unbändigen Kraft beugen müssen. Uh! Ah! Das wird ein Krasser Fight gegen Bruno Mars mit einem Capoeira. So gehen wird. Ah, Mach du dein Ruckzuckieb, das ist mir so schnubbe! So, ich fliege. Oh, Schutzschild. Nehmen hochzuki, verdammt, muss ich gleich Genesung einsetzen. Warum trifft es bei ihm die ganze Zeit sein? Scheiß Scanner, meine Güte, ich alter, alter, genau deswegen hasse ich diese scheiß Schutzschilderattacken attacken viermal hintereinander. Das habe ich doch nie mit erlebt. Macht ein hochzuki, ist mir so egal. Mach ihn doch. Ich habe mich gleich sowieso. Wenn jetzt noch einmal. Wieso trifft Scanner bei ihm die ganze Zeit? WTF? Jetzt Genesung ein. Ich mag dieses Kieben nicht ja. Hallo, mhm. Halluga brauchen wir nämlich keine high zu verwenden wegen Genesung. Großer Vorteil. Machen nochmal Genesung, sind wir komplett voll. Cool. Da greift es sowieso mit dem Kopf zu Kieber an. Rundlich. Gut, dann versuche ich es halt mit Kaskade. Wenn ich Fliegen nicht einsetzen darf. Drrr. Macht fast gar nichts. Ah, verdammt. Ich versuche mal Luftstoß, ganz ehrlich. Die können funktionieren. Mhm. Okay, das funktioniert. Voll sogar Volltreffer. Okay. Du gehst sogar Level 41. Ja, okay. Das ist unser Monster hier, unsere Geheimwaffe nix hm. Kann das Garados machen? Der braucht auch ein paar Fouls Ok Onyx ist easy Ich weiß nicht warum der keinen Stalos hat Aber er hat nur ein Ja okay. Es ist übrigens ein einziges Pokémon was nicht Typ Kampf ist Es ist übrigens Kampftrainer falls man das nicht bemerkt hat äh, Ich setze lieber Surfer ein Das Ding ist Hoffentlich wenn ich an der level bin müsste es eigentlich wanted sein ja. und ich erreiche level 37 jetzt kann auch red ein bisschen mithalten miteinander das ist richtig so noch chan Ufuchan. ja chan jaja so puncht es in die luft aber uns wirst du dabei nicht treffen wir fliegen in die Luft. Du hast keinen Oh Eis hier war da aber. Okay. Müssen wir uns merken, weil Eisattacken werden eigentlich sehr, sehr gut gewesen in dieser Liga, aber ich habe halt extra kein Eispuckmann reingetan. Und auch ein bisschen Challenge. Ja, ich mag Eis überhaupt nicht, weil manchmal könnte durch einfrieren. Nein, ich wollte nicht fliegen. Ich wollte eigentlich jetzt äh, Kaskade, damit easy down ist, aber. Dann würde es mal gleich einfach den aether auffliegen das halt so, ist nicht so schlimm, nein, nein, das muss ich sagen, ein ein Machomai. Leider habe ich sehr große Angst vor Machomai, Level 46 und das Ding ist letzte Entwicklung. Lieber hat sich der Luftschuss ein und ich hoffe, dass es OneHit dort ist. Aber wird wahrscheinlich nicht OneHit dort sein, niemals. Doch? Ah, Vollziffer. yeah! Okay, dann, wir haben sehr viel Glück. Letztes Pokémon ist... Kickly! einmal ja klar! Was soll jetzt sonst sein? Wenn ihr noch scheint kommt, und ein Capoeira, dann wird natürlich das letzte Mal noch Kickli sein. Ist natürlich... Offensichtlich... Wird natürlich einen Kick verpassen, aber... Es fällt hin! Und wir... Fliegen auf den... Auf den Körper drauf, während es auf dem Boden liegt und dann stirbt es instant. Yeah! Wow! Wie erwartet, Bruder war der einfachste. Warum? Wie konnte ich nur verlieren? Da ich verloren habe, muss ich jetzt still sein. Bereite dich auf die nächste Herausforderung vor. Okay.